Werte YouTuber und herzlich willkommen hier zu einem weiteren FIFA 21 Video auf meinem Kanal. Ja, Leute, heute habe ich mal wieder ein Taktikvideo für euch. Eigentlich wollte ich dieses Taktikvideo aufsparen, bis ich dann irgendwann mal Elite hole. Leider habe ich es immer noch nicht geschafft, Elite zu holen in FIFA 21. Ich weiß nicht, an was es liegt. Irgendwie ist ein Fluch auf mir. Ähm, ich stand aber letzte, vorletzte Weekend League 13-0. Habe es dann trotzdem leider nicht geschafft. Ähm, man kennt es, äh, man hat leider stark Gegner bekommen das Gameplay wurde irgendwie komischer und komischer aber da kann man nichts machen trotz allem habe ich mir gedacht gehabt ich stand ja 13 0 und ich weiß dass meine Taktik an sich ziemlich gut funktioniert hat dass ich auch mit dieser Taktik ziemlich gut spiele und ich selber bin nicht so der Fan von dieser ganzen Fünferkette Geschichte weil gefühlt spielt jeder zweite gerade aktuell die Fünferkette und ich möchte euch mal eine Taktik vorstellen was jetzt keine Fünferkette ist aber eine richtig geile Aufstellung und zwar die 4 2 2 2 und diese Taktik funktioniert richtig gut, ich kann euch hier ja. mal im Hintergrund gerade mal mein aktuelles Team zeigen, also so ist mein aktuelles Team, ich werde wahrscheinlich demnächst ähm, Hazard raushauen und dafür Mbappé holen und sonst hatte ich natürlich ziemlich viel Packlack, also ich habe so gut wie nichts reingepayt, ich habe glaube ich 20 Euro reingezahlt in, dieses, in diesen FIFA Teil, ähm, habe halt mit Viera und Eto ziemlich viel Glück gehabt, weil ich die in, in Icon Packs gezogen habe. Haruni habe ich mir gemacht, Gomez habe ich Glück gehabt, dass ich den gezogen habe. Also habe ich auf jeden Fall ziemlich viel Lack in diesem Jahr gehabt, aber um das geht es ja heute nicht. Sondern es geht um die 4-2-2-2-Taktik und die zeige ich euch jetzt. So, springen wir mal direkt in die Taktiken rein, damit ihr, auch, damit ihr wisst, in welcher ja, wie der Defensivstil und der Offensivstil ist. Also wir haben bei beiden ausgeglichen. In der Verteidigung haben wir bei der Breite 4. In der Tiefe habe ich 7. Ähm, hier ist es, ähm, hier könnt ihr wirklich rumspielen. Also, hier bin ich selber noch überlegen, ob ich vielleicht eins zurückgehe, weil man mit sieben schon etwas offen steht. Wobei ich das an sich viel geiler finde. Ähm, offensiv. Druck zu machen, anstatt hinten defensiv abzuwarten, weil ich weiß nicht, dieser also FIFA 21 ist mittlerweile auch für mich ziemlich komisch geworden, die aktuelle Phase ist wirklich so, dass gefühlt jeder zweite bunkert ähm, und das weiß ich nicht, ich will ein bisschen dagegen, dagegen wirken und gerade vor allem mit dieser Formation ist es an sich sogar ziemlich geil und es macht sogar wirklich Ansatzweise sogar Spaß FIFA zu spielen, wenn man ein bisschen offensiver spielt als andere. Auf der Angriffseite haben wir, wie gesagt, auch ausgeglichen. Ähm, Breite haben wir 5 und Spieler im Strafraum 6. Ecken und Freistöße könnt ihr wirklich individuell einstellen. Falls ihr wirklich gut seid bei Ecken, dann könnt ihr hier ein paar mehr reinhauen. Falls ihr so seid wie ich, ich bin nicht gut bei Ecken oder auch bei Freistößen, habe ich hier bei jeweils 2 eingestellt und das sollte auch eigentlich reichen. Zur Aufstellung. Also ich spiele Neymar und Etour im Sturm. Ähm, Neymar und Etour sind einfach extrem starke Stürmer. Vor allem Neymar, weil er gerade 5 Sterne Weekfort hat, würde ich auch euch empfehlen, falls ihr Neymar habt, spielt ihn unbedingt im Sturm. Auf der 10 spiele ich dann Mares und Hazard, wobei die halt eher schon so als Außenspieler gelten. Und auf der 6 spielt dann Vieira und Rooney. Und ich würde euch sagen ähm, und euch empfehlen, wenn ihr zwei Sechser habt, ich würde euch empfehlen, einen defensiven Sechser zu holen. Und einen Sechser, der abräumen kann, aber eher offensiver ist. Mit Rooney habe ich einen Sechser, also... Ich denke, jeder, der, jeder Zweite spielt ihn wahrscheinlich im Sturm. Ich spiele ihn auf der 6, weil Rooney hat echt gute Werte, für auch als Sechser. Der ist, auch wenn er mal vorne mit drin ist, der ist so torgefährlich. Also ich schieße auch mit Rooney sehr, sehr viele Tore. Deshalb ist er auch als Sechser ziemlich geil und defensiv räumt er auch extrem gut ab. Kommen wir dann zu, zu meinen Anweisungen. Meinen Stürmern habe ich echt gar nichts gegeben. Die Empfehlung, was ich mal ausprobiert habe, ist so bei der defensive Unterstützung habe ich mal defensiv verstärken gegeben. Ähm, hat mir jetzt nicht so extrem getaugt. Habe ich jetzt nochmal so gelassen und äh, spiele weiterhin hier auf Grund, also auf alles auf Standard. Bei den äh, Zehnern spiele ich auch alles komplett auf Standard, wobei ihr hier mal das ausprobieren könnt. Ähm... Für Flanken in den Strafraum ich lasse es mal auf Standard, weil bei manchen laufen die mit, bei manchen nicht. Und ich habe das mal ausprobiert mit für Flanken in den Strafraum. Gefühlt läuft da eh keine Sau in den Strafraum rein. Und wenn die mal mitlaufen, dann bin ich hinten extrem offen und deshalb lasse ich das einfach mal auf Standard. Bei meinen Sechsern ist es jetzt so, dass ich ähm, bei beiden äh, Passwege Zustellen gegeben habe und ich habe auch keinem hinten bleiben gegeben. Also wie gesagt, diese Formation ist etwas offensiver. Ich versuche auch damit mit dieser, mit dieser Formation auch extrem Druck zu machen. Und ich spiele auch so. Ähm, falls ich mal, falls der Gegner mal Abstoß hat und versucht hinten rauszuspielen, dann äh, tue ich sofort Pressing aktivieren und schaue, dass ich da versuche, den Ball so schnell wie möglich zu bekommen. Und es funktioniert an sich sogar ziemlich gut. Auch Elite-Spieler tun sich da sehr, sehr schwer, wenn man die hinten in ihre eigenen Hälfte reinpresst. Und direkt versucht den Ball zu erobern. Also, das ist, äh, die Taktik funktioniert bei mir richtig gut. Deshalb spiele ich auch bei beiden Mitte abdenken und Passwege zustellen. Wobei Viera schon etwas defensiver ist. Falls euch das ein bisschen zu offensiv ist, könnt ihr beispielsweise hier auf dem linken Sechser oder dem rechten Sechser, kommt darauf an, wo euer defensiver Sechser steht, dem vielleicht noch hier bei der offensiven Unterstützung hinten bleiben bei Angriffen geben. Ich gebe es nicht, weil mir das eigentlich ausreicht. Ich werde auch nicht krass ausgekontert und das passt dann auch. Meinen Außenverteidigern habe ich dann noch hinten bleiben bei Angriffen gegeben und übergreifen und das passt auch, also übergreifend finde ich ziemlich gut, da bleiben die wirklich extrem weit außen ähm, und das, das taugt mir auf jeden Fall, ähm, weil in den Innenverteidiger habe ich jetzt nichts gegeben und mir dauert auch nichts genau Leute, das war jetzt ein kurzes Video zu der 4222 Aufstellung, ihr könnt ja gerne mal in die Kommentare reinschreiben, mit welcher Formation ihr spielt seid ihr jemand, der mit der 5er spielt oder seid ihr auch noch die dagegen wirken und schauen, dass sie auch noch mit der Viererkette spielen. Ähm, ich bin jemand, der wirklich noch mit der Viererkette spielt, weil mir auch einfach die Filmerkette 0 taugt. Ich äh, habe es mal ausprobiert, ähm, auch mit den Außenverteidigern mit Angreifen und sowas. Es hat mir irgendwie echt nicht gepasst. Vielleicht habe ich auch noch nicht die richtige Filmerkettenaufstellung gefunden. Falls ich sie finde, werde ich sie euch natürlich zeigen und euch auch dann zeigen, was ich dafür Taktiken drin habe und warum sie mir dann auch taugt. In der aktuellen, in der aktuellen Phase taugt mir die 422. Zwei Aufstellungen echt am meisten. Ich kann sie euch empfehlen. Ihr könnt es auch gerne in die Kommentare reinschreiben, falls ihr die mal ausprobiert habt, das sind meine Taktiken, wie sie euch gefallen und ob ihr dadurch besser geworden seid. Würde mich echt interessieren. Und falls euch das Video gefallen hat, dann vergesst nicht, diesem Video noch einen Daumen nach oben zu geben. Ihr würdet mich unterstützen. Und natürlich, falls ihr hier noch kein, falls ihr neu auf dem Kanal seid und äh, auch kein Video mehr verpassen wollt, dann abonniert doch diesen Kanal. Würde mich auch mega freuen. In dem Sinne verabschiede ich mich bei euch. Vielen, vielen Dank fürs Zuschauen. Haut rein und ciao, ciao.